Das hier hat mein Leben verändert. Für immer. Ich werde nie mehr vergessen, wie klar alles plötzlich war. Das Leben ist nicht so kompliziert. Es geht nur um die Menschen, die man liebt. Aber diese Erkenntnis muss man sich verdienen.